erreicht haben, werde ich diesen Cartier am Reifen verlosen. Abonniert also meinen Kanal und teilt diese Videos, so viel ihr könnt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch fünf meiner Outfits, die ich diese Woche angezogen habe. Dazu zeige ich euch noch die Markenprodukte und das ist das erste. Das ist meine Prada-Tasche, die habe ich von Kleinanzeigen gekauft für 15 Euro. Die Tasche gibt es auch auf Woba allerdings in verschiedenen Preiskategorien. Ihr müsstet also mal schauen, was euch am besten gefällt. Ich hatte auch mal eins von Woba gekauft für 10 Euro. Das Unboxen könnt ihr hier oben anschauen. Das ist mir nicht so gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, auch diese Tasche habe ich wieder anders getragen. Und zwar habe ich den Gurt an die ganz kleine Tasche dran gemacht und es mir einfach umgehängt. Ich finde, das sieht ganz süß aus. Man kann zwar nicht viel mitnehmen, vielleicht einen Schlüssel oder so, aber es sieht, wie gesagt, schön aus. Und jetzt kommen wir zu diesem Outfit. Ich habe hier was Rosanes an und wieder diese kleine Louis Vuitton Tasche. Wenn ihr das Unboxing dazu gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass ich die gleiche, Bestellung zweimal aufgegeben habe, aber zwei verschiedene Taschen erhalten habe. Wenn nicht, dann könnt ihr das Unboxing gerne hier oben anschauen. Übrigens hat die Tasche 18 Euro gekostet. Die Tasche gibt es auch in verschiedenen Farben. Für 18 Euro lohnt sich das auf jeden Fall. Mit Rabatt kriegt ihr das sogar ein bisschen günstiger. Inzwischen habe ich die Tasche ein bisschen verkürzt. Die Tasche kann man ja ein bisschen verstellen, sodass man das kürzer tragen kann. Allerdings kann man das trotzdem nur umhängen. Ich habe das so verkürzt, dass ich das auf meiner Schulter tragen kann. Wenn ihr auch noch einen Anhänger habt, dann könnt ihr noch einen Anhänger an die Tasche dran machen. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Kommen wir zu meinem nächsten Outfit. Hier habe ich wieder die Chanel De Ville an. Gehen wir also shoppen. Dazu habe ich ein braunes äh, Kleidchen an und äh, gleich kommt auch ein Schal dazu. Das, der Schal ist auch von Vova. Den gibt es auch noch aktuell. Das kostet momentan 17,30 Euro. Mit Rabatt kriegt ihr das auch ein bisschen günstiger. Hier seht ihr, dass der Schal auch viele Bewertungen hat. Könnt ihr also vertrauen und auch kaufen. So sieht meins aus. Ich hatte das in weiß gekauft. Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde äh, weiß immer schöner als schwarz. Jetzt kommen wir zu diesem Outfit. Das ist ein Minzgrün. An den Ärmeln sind wunderschöne Perlen. Das ist die Tasche, die ich dazu getragen habe, beziehungsweise mein Rucksack dazu. Das ist auch in windscreen die geht es auch in verschiedenen Farben auf, Rover. Momentan kostet das 30 Euro. Ich hatte das damals für 26 Euro gekauft. Hier findet ihr auch meine Bewertung. Unter den meisten Produkten, die ich gekauft habe, habe ich auch meine Bewertung. Nur die von letztes Jahr nicht. Schreibt mir in die Kommentare, welches Outfit euch am meisten gefällt. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Outfit. Das ist dieses hier mit meinem blauen Oberteil, das ist meine Dior-Uhr, die habe ich auch von Vova gekauft. Die Uhr gab es auch in Roségold, ich habe mir lieber in Silber bestellt. Es hat 6,48 Euro gekostet, selbst darauf kriegt ihr noch einen Rabatt, wenn ihr genug Punkte habt. Und Bewertungen hat sie auch. Dazu habe ich dann meine äh, Dior Tasche getragen, die habe ich auch von Vova. Das Unboxing könnt ihr hier oben anschauen. Ich hatte meine Tasche für 30 Euro gekauft, die kostet 29,18 Euro. Darauf kriegt ihr auch wieder Rabatt und es hat auch wieder Bewertungen. Passend zum Outfit habe ich dann noch meinen Dior den habe ich natürlich auch von Vova. den gab es nur in schwarz und hat 9,71 Euro gekostet. Für den Preis hat das wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Ihr seht auch, das wurde sehr oft gekauft mit ganz vielen Bewertungen und Fotos. Kann ich euch also nur ins Herz legen. Morgen gibt es ein ausführliches Video zum Zoll. Bleibt also unbedingt dran und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schaltet die Glocke ein, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.